In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren eigenen Discord-Server erstellen und auch schon ein bisschen einrichten könnt, erste Kanäle erstellt und ein bisschen Serversystem reinbringt und auch erste Mitglieder einladet. Das Ganze ist die erste Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen und natürlich abonniert auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Dann gehört ihr auch zum World Record Game und join auch gerne meinen Discord-Server. Da könnt ihr euch nämlich Tipps und Tricks abgucken für euren Server und dort gibt es wie immer gerade ein ziemlich Nices Giveaway, wo ihr eine eigene Rolle mit benutzerdefinierter Farbe gewinnen könnt. Ich würde sagen, let's go mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge von meiner Discord-Tutorial-Reihe. Ich habe es angekündigt, ich werde Discord-Tutorials machen und davon gibt es jetzt die erste Folge. Und zwar geht es darum, wie ihr euch einen eigenen Discord-Server erstellen und auch schon ein bisschen einrichten könnt. Ich würde sagen, let's go! Okay, um einen Server zu erstellen, müssen wir natürlich erstmal hier an der Seite auf auf das Plus gehen, um einen Server hinzuzufügen. Und jetzt müssen wir hier schon mal auswählen, wofür ist unser Server? Denn ist es zum Beispiel für einen Künstler oder Creator, für eine Community, fürs Zocken, für eine Lerngruppe oder wir können einfach selbst erstellen. Das mache ich persönlich immer sehr gerne, denn diese Vorlage hier bewirken nur, dass schon der Server ein Tick eingerichtet ist, Hat das sind meistens Sachen, die man selbst gar, gar nicht braucht. Deswegen würde ich einfach euch empfehlen, selbst erstellen zu benutzen. Jetzt fragt euch noch einmal, ein letztes Mal, ob euer Server öffentlich oder nur privat sein soll. Meine Tutorials richten sich jetzt an öffentliche Community-Server, denn äh, für private Server gibt es eigentlich nicht viel, was man sagen muss, weil da sind Design-Bots und so alles egal. Du bist ja nur mit deinen Freunden. Bei einer Community ist das anders. Da musst du natürlich den Server schön aussehen lassen, damit es auch einen Grund gibt, warum die Leute joinen. Und jetzt müssen wir hier schon mal den Namen einnehmen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr euch ein Serverkonzept überlegt. Bei mir ist es ja der Community-Server, für meinen YouTube-Kanal und noch gleichzeitig das Netzwerk unseres kommenden Minecraft-Servers, der World of Records. By the way, könnt ihr da euch gerne als Bilder bewerben, wenn ihr ähm, mithelfen wollt, die Maps für den Minecraft-Server zu bauen. Denn wir suchen gerade Bilder. Öffnet dazu einfach ein Support-Ticket auf meinem Discord-Server und schreibt dort den Support an, dass ihr euch als Bilder bewerben könnt. Das Einzige, was ihr können müsst, ist entweder schön bauen oder euch gut mit Minecraft-Commands und Plugins und so weiter auszukennen. Dann seid ihr uns eine sehr große Hilfe. Viel Spaß. So, jetzt kommen wir aber zurück hier zum Servernamen. Wie gesagt, man muss sich ein Konzept überlegen. Angenommen, wir machen jetzt mal ein Minecraft-Netzwerk auf, dann müsst ihr euch jetzt irgendeinen Minecraft-Namen überlegen. Denken wir jetzt mal kurz was aus. Ah, ich hab was. Crafting Crew. Sorry, Leute, ich musste mir irgendwas ausdenken. Das Gute an diesem Namen ist, erstens, es hat das Wort Crafting drin. Daher kennt man schon, ah, es hat irgendwas mit Minecraft zu tun. Dann sind es zwei gleiche Anfangsbuchstaben, also C und C, das ist dann sehr einfach zu merken, CC. Und wir haben hier das Leerzeichen weggemacht. Das sieht dann immer ein bisschen cooler aus, wenn das einfach so zusammengeschrieben ist. Und ich würde sagen, wir erstellen uns einfach mal den Server. So, jetzt sind wir hier schon im Server drin. Wir haben hier links, sehen wir, was, was es für Kanäle gibt und in welchem wir gerade drin sind. Also Textkanäle und Sprachkanäle. Hier haben wir einfach mal den Textkanal allgemein. In Textkanäle kann man was reinschreiben, zum Beispiel. So, und diese Nachricht wird jetzt jedem angezeigt, der ähm, auf unserem Server ist. Da wir aber noch... Nun ja, ziemlich allein sind auf dem Server. Können wir einfach mal Leute einladen. Dafür gehen wir hier drauf und dann auf Leute einladen. Und hier werden uns jetzt schon ganz viele vorgeschlagen, unter anderem unsere Freunde, äh, die wir einladen können. Ich suche jetzt einfach zum Beispiel, lade ich einfach mal Nikola ein, Nick. Die können jetzt diesem Server joinen, wenn sie wollen. Okay, Leute, dann gibt es äh, nicht nur Textkanäle, in die man was reinschreiben kann, sondern auch noch Sprachkanäle, mit denen wir uns verbinden können. Hier. Einfach draufklicken. Und jetzt sind wir hier drin. Und Enno könnte jetzt zum Beispiel auch in den Sprachkanal gehen. Und dann könnte er mich hören und ich könnte ihn hören praktisch. Und dann können oh. wir praktisch reden. So, guck mal, da ist er schon. Hallo. Hallo. Okay, jetzt kommen wir zu den Basics. So, als erstes müssen wir mal diesen Kanal hier umbenennen, weil allgemein finde ich immer ein bisschen blöd. Und da, ich glaube, wir löschen diesen Textkanal jetzt einfach mal. So, Kanal löschen. Und dann erstellen wir mal einen neuen und den nennen wir einfach mal den Willkommenskanal. Da sollen äh, neue Mitglieder begrüßt werden. Den haben wir jetzt erstellt. Dann gehen wir hier in die Server-Einstellungen. Und dann äh, hier bei äh, Kanal für Systembenachrichtigung müssen wir dann Willkommenshalle auswählen. Und das machen wir einfach mal aus. Und dann hier diese beiden Sachen lassen wir an. Also wenn jemand dem Server beitritt und wenn jemand den Server boostet. Ein Boost ist einfach ein Upgrade für den Server. Das kann jeder machen. Und da kriegt man hier halt ein paar Vorteile. Das kostet was. Und in Discord Nitro, also Premium, gibt es da noch ein paar ähm, Sachen, die du dazu machen kannst. Aber äh, das ist erstmal alles. Also hier haben wir noch keine Boost. Level 1 wird dann mit zwei Boosts freigeschaltet. Level 2 mit 15 Boosts. Und Level 3 mit äh, 30 Boost. So, dann ist noch wichtig bei öffentlichen Servern ein Regelwerk. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wozu denn ein Regelwerk? Aber das ist sehr wichtig, weil es kommen immer Leute, die irgendwelchen Müll in die Chats schreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier einfach ein Regelwerk schreiben. Ich schreibe da jetzt mal kurz meine äh, groben Regeln hin. Das können wir alles später noch äh, schöner machen. So, Leute, jetzt habe ich hier mal mein grobes Regelwerk erstmal reingeschrieben. Das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Sachen. Äh, halt kein Spamming, dann keine Beleidigung oder Schimpfwörter, logisch, man soll ja äh, nett miteinander Spamming wird mit einem M geschrieben. Dann keine nsfw inhalte also nichts, was irgendwie nicht jugendfrei ist oder anstößig oder so. Und keine Eigenwerbung, damit das nicht einfach eskaliert oder so. So. Statt ähm, jetzt müssen wir noch so Sachen machen, die die ähm, User informieren oder wo es was zu gewinnen gibt oder so. Da machen wir einmal einen Neuigkeiten oder News Channel oder so. Da noch einen für Events vielleicht. Und dann noch einen für Votings. Noch für Giveaways. Was sind Giveaways? Da kannst du etwas gewinnen in einem bestimmten Zeitraum. Also praktisch Gewinnspiele. Und ähm, da gibt es dann später noch Bots, mit denen wir das Ganze äh, besser machen können da können viele verlosen zum Beispiel steam keys oder ein Bannerpaket oder sowas das ist immer gut damit die community sich da wohl fühlt ja wenn es was zu gewinnen gibt dann ist halt natürlich jeder da so das waren erstmal hier so die allgemeinen kanäle man kann natürlich noch so eine sachen wie auf meinem server äh, bei der server hinmachen, machen wo dann was über den server steht oder äh, sowas wie rollenverteilung aber das kommt eh erst später weil äh, dafür halt Bot wir bots brauchen so, dann sind noch wichtig natürlich Chatkanäle, in denen wir äh, in dem man miteinander chatten kann. Dann machen wir jetzt erstmal eine neue Kategorie. Und da die nennen wir jetzt einfach Chaträume. So, die schieben wir dann hier über die Sprachkanäle. Machen dann einfach Oh, warte, das ändern wir hier auch nochmal. Die Kategorie soll eher so allgemein heißen, genau. So, und dann. Äh, bei Chaträumen erstellen wir jetzt erstmal einen, den nennen wir irgendwie, ja einfach nur Chat erstmal, das wird dann so der normale Hauptchat praktisch, Gaming oder Zocken oder Spielersuche oder sowas, Videos, und Bilder oder Gifs und so, also so Medien und äh, noch einen für Memes, da werden dann praktisch Memes reingepostet. Und ganz wichtig noch ein für Commands, weil wenn wir später Bots haben, dann sind halt die Commands ein bisschen nervig, wenn das immer in den Hauptchat geschrieben wird. Deswegen würde ich dafür einen Extra-Kanal machen. Und was ich ja auf meinem Server noch habe, was ich sehr, sehr cool finde, ist eigentlich der Spam-Chat, in dem man einfach rumspammen kann, wie man will. Was halt wirklich sehr, sehr witzig ist eigentlich, weil das ist einfach mal zum Austoben gedacht und es ist einfach mal cool, ein bisschen rumzuspammen. Und das ist natürlich eigentlich im Regelwerk verboten, das Deswegen macht man da eine Ausnahme und sagt dann einfach mal, hier zum Beispiel, wir machen jetzt hier einen Trash-Chat. Ups. <lacht> und jetzt als äh, als nächstes müssen wir natürlich noch einen, äh, einen Sprachchannel machen, beziehungsweise mehrere. Hier haben wir ja schon eine Kategorie namens Sprachkanäle. Die bearbeiten wir einfach mal und nennen die einfach im ein Witz mal zum Beispiel. So, das klingt ein bisschen cooler als Sprachkanäle. Und den allgemeinen, das klingt auch nicht so cool. Den benennen wir einfach mal zum Beispiel Lounge. Das finde ich cool. Lounge, wo man dann so quatschen kann. Dann machen wir noch einen. Den nennen wir vielleicht zum Zocken dann wo man sich dann mit anderen zum Zocken treffen kann. Und dann vielleicht noch so Sachen, wie zum Beispiel ein Zweier-Talk. Vielleicht, falls zwei Leute zusammen irgendwie, zum Beispiel Duo Bad Wars oder so spielen wollen. Und dann vielleicht noch einen... Oh, jetzt habe ich einen Textkanal erstellt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht... Da steht ja jetzt noch 2 und 3er Talk. Wie kann man denn machen, dass da wirklich nur eine bestimmte Anzahl an Personen rein können? Dafür müsst ihr hier einfach in die Kanaleinstellungen gehen. Und dann gibt es hier ein Benutzerlimit. Beim 2er Talk machen wir das jetzt auf 2. Und jetzt sehen wir hier schon in dem Kanal 0 von 2, 0 von 3. Das heißt, da kann dann auch wirklich niemand mehr rein, wenn der Kanal voll sein sollte. So Leute, und passend zu den Sprachchannels hier, solltet ihr ganz wichtig, das vergessen viele Leute immer, einen AFK-Channel machen. Den nennen wir jetzt einfach mal abwesend. Und dort werden Leute automatisch rein verschoben, wenn sie in einem äh, Sprachchannel äh, über einen bestimmten Zeitraum inaktiv sind. Das bedeutet, äh, wie machen wir das jetzt? Dafür gehen wir hier in die Server-Einstellungen und äh, bei Inaktivitätskanal werden wir dann hier abwesend aus. Und dann noch das Timeout. Ich mache immer 15 Minuten, das müsst ihr für euch entscheiden. Und als allerletztes würde ich euch noch empfehlen, einen Support-Bereich zu machen, wo Leute den Support kontaktieren können, mit dem Team sprechen können und vielleicht auch fragen, Fragen stellen können. Dafür erstellen wir uns erstmal hier eine neue Kategorie. Die nennen wir einfach mal Support. Und später werden wir dann mit Bots einen Voice-Support und einen Ticket-Support einrichten. Aber das geht ja jetzt ohne Bots noch nicht. Deswegen erstellen wir jetzt einfach mal hier so einen Chat. Einfach wo man einfach Fragen stellen kann. Und da wir ja jetzt äh, schon mal alle groben Kanäle gemacht haben, die so die wichtigsten sind, finde ich. Können wir ja nochmal in die Server-Einstellungen gehen und gucken, was es da noch so gibt. Hier, Übersicht, das Icon, das machen wir in einer äh, anderen Folge. Äh, das hier ist sehr, sehr wichtig bei öffentlichen Servern. Da müsst ihr nur Ad-Erwähnungen auswählen, weil sonst wird jede Nachricht als Benachrichtigung halt äh, gesendet, als Ping. Und das nervt halt bei öffentlichen Servern, wenn, wenn du jede Benachrichtigung kriegst. Deswegen nur Ad-Erwähnungen, ganz wichtig. Äh, bei Rollen, das machen wir auch in der nächsten Folge. Und Emojis, das ist eine sehr coole Funktion von Discord, denn du kannst pro Server eigene Emojis hochladen. Okay, ich bin jetzt hier einfach mal auf eine Seite gegangen, weil die all, alle irgendwie keinen transparenten Hintergrund hatten. Deswegen nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal den hier und speichern uns den. Und jetzt laden wir das Ganze nochmal hier in Discord hoch. Und schon haben wir hier einen eigenen Emoji, den wir jetzt hier auch in den Chats verwenden können. Hier. Nice. So, dann gibt es noch Sticker. Die werden aber erst freigeschaltet, wenn äh, dein Server mindestens zwei Boosts hat. Deswegen ist das noch unwichtig. Bei Moderation könnt ihr jetzt hier auswählen, wie hoch die Verifizierung sein muss, wenn Leute auf euren Server joinen. Ich würde euch entweder das hier oder das hier auswählen. Ich nehme immer das hier, weil das hier... 10 Minuten Mitglied des Servers sein, finde ich ein bisschen hart. So, und dann gibt es hier den Audit-Log. Da wird alles einfach gelockt, was wir hier gemacht haben. Und dann gibt es noch das hier, Community. Und das würde ich euch unbedingt empfehlen, denn da erhaltet ihr neue ähm, Sachen. Wir aktivieren das jetzt einfach mal. Weiter. Stell Regel oder Richtlinien-Kanal. Da nehme ich hier unser Regelwerk. Und für Community-Updates, dann machen wir dann so einen Moderator-Only-Chat. Genau, das ist wichtig, dass everyone keine Moderationsberichtigen hat. Und ich verstehe und stimme zu. Und jetzt haben wir hier ganz viele neue Sachen, die wir hier einrichten können. Zum Beispiel haben wir jetzt hier einen Moderator-Only-Kanal, wo nur die Administratoren drauf, äh, Zugriff haben. Dann können wir hier eine bevorzugte Serversprache auswählen. Wir können hier eine Serversprache, ähm, eine Serverbeschreibung machen. Und das war es auch schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. In der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Discord tutorial weil ich weiß noch nicht, ob jetzt die erste Folge vom gemoddeten Survival-Projekt oder wieder ein Discord-Tutorial kommen wird. In der nächsten Discord-Tutorial-Folge werden wir dann Rollen und Ränge erstellen, weil es ist ein bisschen nervig, dass hier wir zum Beispiel denselben Rang haben. Ich bin ja der Owner und er ist einfach ein normales Mitglied. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Außerdem werden wir auch noch irgendwann in den nächsten Folgen Bots einrichten und so weiter. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, lasst wie immer eine positive Bewertung da. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und joint doch gerne meinem Discord-Server. Dort verpasst ihr gar nichts mehr, wenn ich irgendwann mal nichts hochladen kann. Und außerdem könnt ihr euch da Tipps und Tricks für euren Server abgucken. Ich verabschiede mich. Ciao!